Der Feuerbachkreis oder neun punkte kreis ist ein besonderer Kreis im Dreieck, der nach Karl Wilhelm Feuerbach benannt ist. Auf ihm liegen neun ausgezeichnete Punkte: die Mittelpunkte der Seiten E, e F, die Fußpunkte der Höhen G, H, I, die Mittelpunkte der oberen Höhenabschnitte J, L, K. Das sind die Mittelpunkte der Strecken zwischen jeweils einer Dreiecksecke und dem Höhenschnittpunkt S des Dreiecks ABC. Der Feuerbachkreis geht genau dann durch eine Ecke des Dreiecks, nämlich den Scheitel des rechten Winkels, wenn das Dreieck, Bild 1, rechtwinklig ist. Der Feuerbachkreis berührt genau dann eine Dreiecksseite, nämlich die Basis, wenn das Dreieck, Bild 2, gleichständlich ist. Der Feuerbachkreis stimmt genau dann mit dem Inkreis überein, wenn das Dreieck, Bild 3, gleichseitig ist. Der Feuerbachkreis berührt den Innenkreis des Dreiecks einschließend und die drei Ankreise des Dreiecks ausschließend. Diese Eigenschaft wird auch als der Satz von Feuerbach bezeichnet. Der Punkt, in dem sich Feuerbachkreis und Innenkreis berühren, wird Feuerbachpunkt des Dreiecks genannt. Vorsicht! Manche, meist deutsche, Autoren bezeichnen den Mittelpunkt des Feuerbachkreises als Feuerbachpunkt und dementsprechend die Existenz des Feuerbachkreises mit den in der Einleitung beschriebenen Eigenschaften als Satz von Feuerbach. Siehe dazu Z.B. Schupp. Der Mittelpunkt des Feuerbachkreises liegt genau in der Mitte zwischen Höhenschnittpunkt und Umkreismittelpunkt, also auch auf der Eulerschen Gerade. Der Radius des Feuerbachkreises ist halb so groß wie der Umkreisradius des Dreieckes. Feuerbachkreis und Umkreis Der Feuerbachkreis halbiert die Strecke zwischen dem Höhenschnittpunkt und einem beliebigen Punkt auf dem Umkreis. Geht eine gleichseitige, rechtwinklige, hyperbel durch die Ecken eines Dreiecks, dann liegt ihr Mittelpunkt auf dem Feuerbachkreis. Der Mittelpunkt der Kiepert-Hyperbe liegt auf dem Feuerbachkreis. In Deutschland hat sich statt des Namens 9-Punkte-Kreis der Name Feuerbachkreis eingebürgert, Grund dafür ist der von Feuerbach stammende, relativ schwierige Beweis, dass dieser Kreis den Innkreis und die Ankreise berührt, in der übrigen Welt sagt Ma. N meistens 9-Punkte-Kreis, es ist auch die historisch gesehen gerechtere Bezeichnung oller verbreitet. Dass die 6 Punkte D bis I auf einem Kreis liegen, zeigte schon Leonhard Euler 1765, das heißt, er zeigte, dass der durch die Fußpunkte der Höhen G, H, I. definierte Kreis auch durch die Mittelpunkte der Seiten E, F, E, S, Bild 1 bis 3, geht, deshalb auch manchmal Euler-Kreis benannt. 1, 1821 bewiesen Charles-Julien Brianchon Jean und Jean-Victor Ponchelet, dass diese sechs Punkte und noch drei weitere Punkte auf dem Kreis liegen, die Mittelpunkte der oberen Höhenabschnitte J, K, Feuerbach bewies 1822, dass der ursprünglich durch die Fußpunkte G, H, I gehende Kreis die In- und Ankreise berührte und außerdem durch die Seitenmitten F, D, G, 2, die übrigen drei Punkte J, K, L des Feuerbachkreises erwähnt er nicht, wegen der 6 Punkte D bis I heißt er manchmal auch 6 Punkte Kreis, der Feuerbachkreis wird auch manchmal nach Ulri Terken benannt. Der selbst dafür 1842 den Begriff Neun-Punkte-Kreis prägte und einen analytischen Beweis des Satzes von Feuerbach über die In- und Ankreise gab und die zusätzlichen drei punkte wiederentdeckte. Eine weitere Wiederentdeckung des Neun-Punkte-Kreises geschah durch Jakob Steiner 1828 und T. S. Davis 1827, 3.J. Mackay fand 1892 in seinem Aufsatz zur Geschichte des Neun-Punkte-Kreises auch einige englische Autoren, die vor 1821 zur Geschichte des Feuerbach-Kreises beitrugen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken.